Sie haben Recht, aber vielleicht auch etwas Unrecht. In einem zivilen Gerichtsverfahren ist es normal und wird sogar von den Anwälten erwartet, dass die Fakten hervorgehoben werden, die für ihre Rechtfertigung dienlich ist und die Tatsachen nicht beachtet werden, die ihre Position in einem schlechteren Licht erscheinen lassen. Genauso machen es Paare in einem Beziehungsstreit. Mit einem wichtigen Unterschied. Anwälte sind sich meist sehr bewusst, dass sie eine Auslese treffen. Sie und Ihr Partner nicht. Äh, oder täusche ich mich? Wenn Sie mit Ihrem Partner streiten, denken Sie angestrengt darüber nach, wo er oder Sie doch recht haben könnte? Und wenn tatsächlich kurz in Ihrem Hinterkopf ein Zweifel auch taucht, ob Sie wirklich sich genau so verhalten haben, wie Sie gerade steif und fest behaupten, gehen Sie diesem Verdacht nach. Denn wenn Sie diese Dinge nicht tun, können Sie natürlich nur die Argumente im Kopf haben, die eindeutig beweisen, dass Sie recht haben und merken nicht, dass es eine Auslese ist.